Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir jocken immer noch der Forum. Kann sein, dass ja der größte Planet aller Zeiten ist. Und ja, ähm. ja, wo geht's denn jetzt hin? Ne? Das ist jetzt die große Frage. Ähm. Wo geht's noch mal zu diesen ein Ruinen? Ähm. Warte mal, hier geht's. Da geht's. Warte mal, nee, ich habe keine Ahnung. Ich komme mit dieser Karte nicht klar. Das ist mir zu kompliziert. Ey. Mir war schon irgendwie die Karte von Skyrim damals irgendwie zu kompliziert. Also, das sagt schon was irgendwie. Ich habe so eine. Für mich muss so eine Karte irgendwie einfach nur so ein Blatt Papier sein mit Orten drauf. Dann komme ich damit klar. So, ich will zu diesem einen Ort zurückgehen, wo Oh, ich glaube hier sind wir halbwegs richtig wie das ding aussieht voll bedrohlich ne? ich glaube hier sind wir richtig ne? ich weiß nicht immer noch nicht bin ich jetzt da schon hingegangen oder nicht Oh gott nein. Na, da oben da oben bin ich auch schon angegangen ne? ja doch schon du, geh weg so bestimmt nicht hier runter, ne? ich glaube, der ist darunter gekommen. <lacht> äh. So, ich glaube, da glaub, wollte mir gerade einen in die Phrase geben. So, da habe ich geöffnet? Ne? Oh. oh Gott, nein, tschüss. Ich wusste nicht mehr, was dahinter war. Okay, <lacht> ich gehe dann mal. Ich glaube, wenn wir hier. okay. Ich höre euch noch, ja. Um wie ein Elefant, nur kleiner. Was? Der Poncho gefällt mir ehrlich gesagt. Er hat... sieht stylisch aus, aber ich doch mal, weiß ich nicht gern so klassischere Klamotten. So eine Jedi-Robe, das hat doch was, oder? das hätte doch was? Ups. So, ja, hier bin ich richtig, glaube ich. Und ich weiß, da war noch irgendwas, glaube ich. Wenn ich da irgendwie mich hochpusten lasse. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht noch mal runterfalle. da gehen wir noch mal in das murmelgrab rein, weil da waren bestimmt noch eine Menge Sachen, die ich noch nicht erkundet hatte, weil ich noch nicht Machtschub hatte. Na ja, da kommt noch vorbei. Ich bin mir doch nicht ein, da ist aber ne. ne. Das war nichts, Oder? Ich weiß nicht. Das sieht schon fast so danach aus. Also. Ich glaube, da ist nichts. Halt. Was sind denn das? Komm schon, das kann ich nicht erkunden. Das sieht voll versteckt hier aus. haben schon, was? So, weißt du was, bevor wir jetzt hier weiterlaufen, ne? bin jetzt gerade wo? Dann gehen wir jetzt mal, wenn wir ein neues Kartengebiet hier irgendwie finden. Gehen wir erstmal. hier ist niemand. Oh gott wo war jetzt der Eingang für die Dinger nochmal? Ich glaube hier irgendwo, ne? Ich glaube, da war jetzt irgendwie abgesperrt oder so. Weil ich musste den anderen Weg nehmen. Okay. Ja, so kann man die Gegner umgehen, würde ich sagen. Ne so, Karte. Na, zum Beispiel noch ein Geheimnis, ich mach mal so. Hm. weiß ja niemand, das Geheimnis sein könnte. Vielleicht hat noch ein Leben ab oder Macht ab. Äh, uh, äh. Verbraucht er keine Macht, wenn ich nicht im Kampf bin. Wer ne? weiß, ob ich auch mit den Murmeln auch fertig war. ne? Oh Gott. Uh. So. Hier sind zum Beispiel noch... Oh, das, das ganze Gebiet hier. Da ist noch eine grüne Tür. So kann man das doch ganz einfach hier finden. Ne? Ähm, was mit der Los Kumpel? Äh, Android ist kaputt. Leiser. <lacht> oh, Warte. Warte mal, waren die Dinger schon vorher auch hier? Warte mal, ich glaube ja. Ich glaube ja. da dann gucken wir uns noch mal ganz gründlich hier um. Okay ach, ich gehe jetzt den Rückweg gerade, merke ich. Gott. Ist jetzt nicht der Weg, von dem ich gedacht hatte, sehr der richtige wäre, aber hier ist auch nicht schlecht. Hier war glaube ich auch noch irgendwo was. Äh, ja, hier war glaube ich, ich mal kurz durch. So, ähm. ich vielleicht mal die Karte im Auge behalten also bin ich schon wieder weit weg von da. Ne, da ist das. Aber das meine ich nicht. Was habe ich schon wieder vergessen? War jemand war ja da noch. Äh, warte mal, ich weiß, ich weiß. Den Weg bin ich noch nicht gegangen, glaube ich. aber oh, hier ist auch noch was. Ich könnte schweren den Weg habe ich schon mal aufgemacht, aber ich. Bin darauf noch nicht hingegangen, aber ne, ich dachte, das führt uns irgendwie zum richtigen Weg hin. Na. Oh. Ah. Okay. Okay. So, wieder was gefunden, ja. mit Absicht. Ich spüre noch den Hass, der dabei tobte. Ich bin wirklich, da oben ist nichts mehr oder so. So, Geheimnisse 1 von 2. Zwei. zwei Truhen, ja? Und da ist irgendwas. So, hier ungefähr habe ich auch meinen Schub bekommen. Noch, war ein sehr schwacher schubkerl Wo? Hier. Ach, ich kann da durch. Und nee, nach ich bin hier. macht die viel einfacher. Ich habe meine ganze Macht gerade zurückbekommen, indem ich die erledigt habe. Was? So. Oh, das kann ich nicht. Steht auch Was? okay, ich verstehe. Also solche Sachen sofort ne? Und dann kriege ich einmal so einen Hirnfurz an einer Stelle. Dann denken alle, ich bin das schlechteste Spieler einer Zeiten. Ne. So, Opfer haben aber immer noch zwei Truhen. Ja, die sind leider nicht auf der Karte angezeigt. Hier mal diese Türen, die sind alle Geheimnisse. Ne? Dreck. Oh, jetzt habe ich wohl zwei verpasst. Erstmal ja, wüsste jetzt auch nicht, wo die sein könnten. Also, da so, ist das Ding noch. niemand warte mal zwei andere Richtungen. Ne? Okay, ich muss, nein, ja, ich muss mal äh, den ganzen Weg zurück, glaube ich. No. But, yeah. Ich habe hierüber. Gott, und jetzt kein Plan, wo die zwei Thronen sein könnten. Weil nicht. Ja, wahrscheinlich einige Thronen so nachreichen. Wenn ich irgendwann mal für mich hier irgendwie die ganzen Orte nochmal erkunde, weil jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde lang nach so eine blöden Truhe zu suchen, das bringt jetzt auch nicht so. Finde ich jetzt jedenfalls. Aber ich will ja auch was erreichen und nicht 100 Stunden an diesem Spiel hier sitzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dafür habe ich schon genug Dinger hier. Projekte auf meinem Kanal. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich noch mal zurück? Ich könnte mal den offiziellen Weg hier wieder zurückgehen. Wenn ich gekommen bin. Sind die Dinger wieder nachgewachsen? Ich kam noch gerade von hier, oder? So, wie bin ich mal hierhin gekommen? von wo? da bin ich irgendwie runtergefallen, ne? Ja. So. Ich finde halt echt nicht gut, wie diese Dinger irgendwie so seitwärts machen können. Das sollten irgendwie für menschen gegen irgendwie aufgespart werden, aber nicht für solche Monster irgendwie finde ich ja, ich glaube ich muss wieder ganz hoch klettern ne? ähm. wir sind die eine kugel oh gott äh. eigentlich noch eine kugel irgendwo die, die ganze zeit hier umgefahren ist Nee, die habe ich wieder, die habe ich da reingetan. Ne? Wie kommt man aber da hoch? Ey? Was hat immer Wieso müssen jetzt? Wieso müssen jetzt den ganzen Weg da? So, wie kommt man jetzt hier noch mal ganz zurück? Ey? Das ist die Preisfrage gesagt mir nicht ich muss jetzt wieder oben irgendwie hoch hochklettern oder so ich weiß nicht mehr wie man da hinkommt ehrlich gesagt ich darf wieder resetten nee, nee. aber jetzt ganz schön dämlich irgendwie ja das muss ich echt machen ne Ja, das könnt ihr gut reden so viel wollt aber das wäre dann echt kacke also ich übersehe ja schon wieder irgendwie einen anderen weg den ich gehen kann Ach, okay. okay Und jetzt echt das ganze rätsel noch mal machen um da wieder hoch zu kommen zum aufzug nee, irgendwie kommt man von hier rein ja, da kann man dann noch ne? Das ist von hier ne? ja da kommt man auch noch runtergerutscht. Das heißt echt ich muss noch mal ganze rätsel machen um wieder hoch zu kommen da hochzukommen. Das kann jetzt nicht sein ey. kann man da nicht irgendwie hochklettern so eine abkürzung oder so haben oder so oh, hier kann man hochklettern Oh. wollte schon sagen ey. weil das wäre jetzt richtig dämlich gewesen so ist hier noch irgendwas eine Thronen muss da ja wahrscheinlich noch irgendwo sein ne? ich habe jetzt auch keine lust jetzt hier noch alles umzudrehen hier so zwei blöden ja. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt da nicht reinkomme, so, da ist die letzte Kugel, wie war ja der Gott, mal die Krise ah, abgewendet. So, ich würde dann gern noch mal zur Mantis zurückkehren. Ne? unerkundet. Da habe ich mir schon gedacht, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Tür, da ist auch noch eine Tür oder irgendwas. Muss ich erstmal nur wieder dahin finden. Wo bin ich gerade? Ja. So. Ähm. Dann. ich sagen wir gehen gott äh ich kann jetzt hier boah. ja ich für so einen ganzen weg hier okay, erstmal muss man hier durch es geht ohne zu verrecken Um. Ja, beinahe. Ja, ich ignoriere ich, tut mir leid. Oh, was? Spring doch. Nein. Er ist weg. Er hat gesagt, niemand. So. so. jetzt muss ich glaube ich das hier nehmen, ne? ja nee. der Aufzug. Jetzt muss ich ja runter, jetzt muss ich den einen Aufzug zurücknehmen, ne? Irgendwie so was. Uh. was? Ähm... Oh, ist schon wieder passiert. Oh. Alles klar. Jetzt komm. Spät wie möglich. Ach ja, hier wieder. Okay. Oh Gott. Äh. Okay, ich dachte, dieser Soundbug wäre schon wieder. Ey. Okay. Dann. Äh, Mantis, Mantis. Ich will langsam diesen Planeten hier echt verlassen. Ich habe jetzt genug hier von dem Planeten gesehen ganz echt bin mantis da ist die mantis da ist eine Abkürzung also muss ich erstmal wieder herumlaufen der da hinten, ne nee. der da Hi, na. ist auch hier oh, ich dachte hier wäre das schon nein wo ist der nur hin? So. So, so langsam kriegt er doch hier raus, habe ich sorge gefühl mit dem Kämpfen. Oben. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das immer wieder witzig finde so ist da die richtige jo gut rein da man diese ein zwei orte hier erkunden die ich da auf karte gesehen habe und dann würde ich sagen können wir auch mal weg von dem planeten von dem was ich sehe können wir sowieso noch nicht alles erkunden also ja ich meine am besten bis ich irgendwie griff noch bekomme ich nehme an das ist griff ne? also sieht irgendwie so aus, als könnte ich so Sachen an mich heranziehen an einigen Orten. Ja, ich würde sagen, nachdem wir das erledigt haben, werde ich den ganzen Planeten noch mal besuchen, neues einsammeln, alles finden und so. Ich habe ein Lebens und Macht ab, also das ist doch schon mal was. So, wie gesagt, ich weiß nicht. da könnt ihr mir ruhig mal erzählen. Gelten ja, werden ja als Checkpoints aktiviert, wenn ich die einfach nur sehe oder so, dann muss ich da echt ausruhen oder so. Sowas könnt ihr mir ruhig sagen. So. Ähm, wo war jetzt hier noch eine Tür? Also eine Tür, äh, weil ich kaputt machen kann. Na, warte, hier sind irgendwie so drei, vier Leute oder so gewesen. Ja. Ja, er schafft das schon. Ich muss ja noch erkunden, Leute. Er schafft das schon, ich vertraue in euch. ATST. Oh ja, ich kann euch auch auf mich schießen, danke. So, das war für die Ich habe so Gefühl, für den will ich vielleicht noch ein oder zwei Level haben. Und plötzlich sieht er doch gar nicht mehr so, so schlimm aus hier. Vielleicht mitten Erkunden, vielleicht will ich doch erst noch mal ein bisschen erkunden. Sieht als halt viel einladender aus. Sag ich so gefühl Gott, Gott, warum möchten immer so beschießen? Was macht er jetzt? Ich was, die können klettern. Weißt du was? Macht hat den überhaupt Schaden? Ja. Das ist aber auch richtig. Nein, oh also langsam wird er doch hier. Da war noch an einer, ich hab den gehört. ja schießt auf mich, oder nicht? Äh, hier unten Das gehört gar nicht hier zu. War da ist auch noch was ist das nicht nur eine Abkürzung War das eine Person? Ey na. Aug, warte. Wo kam der eine Schuss? Ich hab ihn getroffen. Wie habe ich? Hab so, boom. Gibst du mir mal? Okay. Wer ist da unten? Was hat weg ich wollte eigentlich den anderen treffen kann nicht wegpushen, ne? Gott. Ich habe gesagt, pushen. Weit? So. Ich kann ich doch knacken, ne? bisschen hey, scout Was war da drin? Neues Dichtermaterial, für Ich wollte eigentlich einen Sprintangriff machen. Aber okay. Denkt sich auch noch, wo kam der denn her? So. Alter, jetzt kriege ich da langsam hier raus, ey. Okay. Okay. Äh, ich da überhaupt, da komme ich, ich mich da dran hängen. <lacht> hey, hey, BD1! Ich mal vor, du willst dich an irgendeinen Handschleichen. Hey, ich brauche Heilung. ja so, Wie kommen wir jetzt an diesen einen Dingen? Ich muss mich sowieso heilen. So ein Level ab, da wäre noch nicht schlecht, ne? kann ich vielleicht gebrauchen. Äh. Aber wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Ich will gar nicht hier. Äh, nein, ich würde ehrlich gesagt jetzt zurück zu diesen zum mantis gebiet Dingenskirchen. kirchen also auch für der atsc der da gerade war der wird irgendwie den ganzen part füllen deswegen ja direkt bekomme ich jetzt <lacht> Wie bist wie bist du gerade da ausgewichen, Ja super, wie komme ich jetzt hier zurück? Ich werde nicht ja ganz rätsel und sowas alles noch mal machen. Ich will jetzt hier zurück. Hallo. Ich sage jetzt hier gar nicht mehr zurückkommen oder so. Ähm hallo ich muss jetzt nicht echt noch mal durch das ganze gebiet hier durch, ne hat doch schon wieder was übersehen wahrscheinlich ich konnte bestimmt da irgendwie dran oder so ich habe da wieder nur nicht richtig erwischt oder so Meistens eher noch komme ich hier zurück ich glaube hier komme ich zurück ne Ja, hier ist der speicherpunkt hier komme ich jetzt noch mal da zurück ja schon fast so aus als wäre dieser äh, ja da komme ich jetzt wieder woanders hin was Ich habe wieder irgendwas übersehen, ja, ne? Oh, ne. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Wollte ja nicht machen, ja. Ja, ist klar. Hey, das gibt's jetzt nicht. Was soll das? Ich ja, dachte, er wird ein bisschen weiter laufen. Damit. Aber ja, ist das? Doch ich will nur wissen, wie man da unten hin kommt. Das sieht aber aus, als wäre irgendwo hier. Also, ich muss ja noch mal zurück zum Dings gehen. Habe ich so überhaupt zurück? Oua mir in Ruhe Ich zurück schafft ihn runter ihr verpisst euch ich brauche keine kämpfer zwischen mir und meinem ziehen gleich geht's besser gut wie komme ich jetzt zurück hey, das ist immer die gleiche frage habe ich so gefühl hier noch irgendwas, man hat schon wieder überlegen weil ich hier wieder nicht mich zurechtfinde. warum ich nicht hin, das war knapp. So, warte mal, hier ist irgendwo eine Tür. Irgendwo ist ja was, wo ich dann da rein kann. Hoffentlich bist du bereit. Ich kriege mich. Das Spiel ist echt nicht für Casual Gamers irgendwie gedacht. also nicht. So, war ich jemand schon mal hier drin, eh? glaube nicht. Ich hocke hier aber doch so lange rum, bis ich ein Level abbekommen ne? da kannst du mir glauben. Abkürzung, danke. Auch hier war wir glaube ich schon mal drin, ne? Oder auch nicht? Ich glaube hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Bravo. Uh, machst hast du jetzt einen Rückwärtsschritt gemacht? What? Ich gar nichts gedrückt. So. Ich weiß jetzt, ein ATST, aber... aber. Ich glaube, ich konnte in den Hangar vorher gar nicht rein, ne? Lagerkiste. Sie lagert Sachen. Warum muss ich sowas... Warum wird... Warum ist wichtig, dass ich sowas scanne? Lagerwelt hat darin, kannst du Sachen lagern. So nach die alten hat noch aus. So weit jetzt die Abkürzung hier, die ich gesehen habe. Ich glaube, ja, ne? okay. Gut, dann gehen wir da unten speichern lassen den atsc noch ein bisschen auf das ding ballern und in der nächsten folge stellen wir uns dem teil okay gut dann würde ich sagen ich bin part hier wo ich will noch ein level abholen <lacht> mit das sicher ist versteht ihr damit es sicher ist ey du tu mal fett krass auf mich ballern danke wow. was wie ausweichschritt nur du und ich abschaum was wir werden es schnell zu ende bringen holt ihn euch einfach so da oh, hat er mich war zum Teufel war da dran ja keine ahnung ob der hat gesehen <lacht> Nein, jetzt mal, wenn ich gerade jemanden abgebrochen habe. habe ich schon irgendwie ein Ausweichmanöver eingegeben. Ich brauche wirklich Mann. Oh. Okay. Was noch ein bisschen? Du... Okay gut, wir können zurück zum Aufladen. Und oh Gott, warten jetzt schon wieder. Ich kann ich sogar hoch. Ich habe so einen Hirn wie so ein Sieb, wenn es um Orientierung geht. Warte mal, war da oben ins gerade? habe ich mir nur eingebildet? <lacht> hey. dann hat ja noch drohen sind nur no. prozent habe ich jetzt hier 51 alter Das ist ja immer noch voll viel ja, aber das... nein tut er nicht so jetzt mal hier rein und geben wieder ein fertigkeitspunkt aus wieder besser gewaffnet sind, ne? was holen wir uns denn? Wenn die Distanz, die kann mit einem Sprintangriff zurücklegen, kann das, da das gerade mal ein bisschen gefällt. Ist würde ich sagen, da mache ich mal. Ja. ja, das sieht doch schon viel besser aus. na warte mal, das Dreieck